Herzlich Willkommen zu den Videotutorials der Open Telekom Cloud. Mein Name ist Nils Magnus, ich bin Cloud Architekt und heute zeige ich euch, wie wir einen Elastic Cloud Server aufsetzen. Zum Starten wählt ihr den Menüpunkt Elastic Cloud Server unter der Kategorie Compute in der Konsole aus. So eine virtuelle Maschine nennen wir auch ECS Instanz. Wenn ihr den Dienst ausgewählt habt, zeigt die Tabelle bereits einige Server, die ich oder ein Kollege früher bereits angelegt haben. Jetzt wollen wir einen weiteren in die Liste aufnehmen. Klickt dazu auf die Schaltfläche Create ECS und sie öffnet einen Konfigurationsassistenten, der euch durch den Prozess leitet. Fangen wir ganz oben an. Das Bedienelement Region definiert, wo die Rechenzentren stehen, in denen eure Workload laufen wird. Hier ist EUDE eingestellt, was heißt, dass wir eines von drei Hochleistungsrechenzentren benutzen, die die Telekom in Deutschland betreibt. Welches ganz genau wählen wir in der Auswahlliste von Availability Zone aus. Jede Region hat mindestens drei AZs. Jedes ist hinsichtlich seiner Stromversorgung, Kühlung und dem Netzwerkzugang unabhängig von den anderen. Sie gleichen alle einander und so können wir eine beliebige Zone auswählen, zum Beispiel AZ3. Im nächsten Schritt legen wir die Dimensionierung des Servers fest. Dazu wählen wir die Zahl der CPU-Kerne und die Größe des Hauptspeichers aus. Die Kombination dieser beiden Werte nennt man im Cloud-Fachjargon auch Flavor. In der nachstehenden Liste sehen wir mehrere vordefinierte Pakete. Wenn ein kleiner Flavor reicht, wählt einfach S2 Medium 2 aus. Das ist ein Paket aus einer 1-Kern-CPU ein und 2 GB RAM. So ein Server kostet nur ein paar Cent pro Stunde. Wer mehr über die Parameter des Flavors erfahren möchte, klickt oben auf das Fragezeichen. Die nächste Einstellung bestimmt das Betriebssystem, das wir auf dem Server installieren. Die oben Telekom Cloud bietet öffentliche Images von mehreren Linux-Anbietern wie Red Hat, Suse, Debian oder Ubuntu an. Auch Windows gibt es im Angebot. Fortgeschrittene Anwender können auch eigene Images hochladen. Dazu wählt ihr hier private Images aus. Shared-Images werden von Drittanbietern angeboten und enthalten vordefinierte Software. Heute halten wir uns an das öffentliche Ubuntu-Image. Meine Kollegen bei der Open Telekom Cloud halten die Version der Images immer aktuell, so wir immer von den neuesten Updates profitieren. Daher nehmen wir hier auch die neueste Version. Als nächstes konfigurieren wir die Systemdisk. Auf dieser virtuellen Festplatte installieren wir das Betriebssystem. Hier habt ihr die Auswahl zwischen mehreren Typen, die sich in ihrer Geschwindigkeit und dem Datendurchsatz unterscheiden. Bei Common I.O. bekommt man normale Spinning-Disks. High I.O. steht für hochgeschwindigkeits sata und Ultra-High I.O. bezeichnet SSD-Festplatten. Für unser Beispiel wählen wir Common I.O. aus und stellen die Plattengröße auf 10 GB. An dieser Stelle könnt ihr weitere Data-Disks hinzufügen, um Daten unabhängig vom Betriebssystem zu speichern. In einem anderen Video habe ich erklärt, wie ihr die anlegt. Hier könnt ihr sie mit dem Server verbinden. Das geht aber auch später separat im Dienst EVS. Heute reicht es uns eine einzelne Platte für alles zusammen. Wo wir gerade hier sind. Um herauszufinden, welche Kosten für Server, Datenspeicher, öffentliche IP-Adressen oder andere Dienste anfallen, nutzt doch einfach den Preisrechner, der sich per Klick in einem eigenen Tab öffnet. Es gibt ein eigenes Video, das erklärt, wie er genau funktioniert. Aber jetzt fahren wir fort, indem wir auf Next, Network Configuration klicken. Hier konfiguriert ihr, wie der Server mit dem Internet verbunden ist, sodass ihr später darauf zugreifen könnt. Darum kümmert sich eine Virtual Private Cloud. Sie verwaltet alle IP-Adressen der Netzwerke und Server, die ihr in der Open Telekom Cloud angelegt habt. Wir haben dazu auch ein eigenes Video gemacht. Dort haben wir ein eigenes VPC konfiguriert, aber es gibt auch immer eins mit dem Namen Default. Wir wählen nun das gewünschte VPC aus. In den Klammern seht ihr seinen vollständigen Adressbereich. In der folgenden Auswahl sucht ihr ein Subnet aus. Das ist der Teilbereich eures VPC, der den Server aufnimmt. Um eure Cloud zu strukturieren, könnt ihr euer VPC in mehrere Subnetze aufteilen. Zum Beispiel in eins für die Webserver und in ein anderes für die Daten. Das Web-UI bietet alle gültigen Möglichkeiten an. Im Networking-Video haben wir auch eine Security Group definiert. Eine praktische Methode, um Firewall-Regeln festzulegen. Wenn ihr einen solchen Regelsatz bestimmt habt, wendet ihr ihn nun auf diesem Server an. Alternativ gibt es auch hier einen Default. Stellt aber sicher, dass die Ports in der gewählten Security Groups aktiviert sind, die ihr später zum Login und im Betrieb eurer Anwendung benötigt. Andernfalls wird die eingebaute Firewall der Cloud diese Zugriffe blockieren. Die letzte Netzkonfiguration betrifft die EIP oder Elastic IP. Sie ist das Bindeglied zum öffentlichen Internet. Wählt die Option Automatically Assign aus, wenn ihr vorher noch keine EIP angefordert habt. Oder geht zu Specify, um eine bestehende aus dem Pulldown-Menü auszuwählen. Optional könnt ihr mit dem Schieberegler die Bandbreite der Verbindung beschränken, damit euer Server nicht überlastet wird. Die Voreinstellung reicht aber aus. Jetzt klicken wir auf Advanced von Configuration. Gebt dem Server einen Namen, wie zum Beispiel MyServer. Wenn ihr eine Beschreibung angebt, erinnert ihr euch später leichter daran, wofür ihr den Server angelegt habt. Die letzte Einstellung betrifft den Login auf dem Server. Weil klassische Passwörter einen zu schwachen Schutz bieten, solltet ihr euch per SSH mit Hilfe eines Key-Pairs einloggen. Ich habe in einem anderen Video schon erklärt, wie ein solches Schlüsselpaar erzeugt und den Public-Key davon hochleitet. Genau diesen wähle ich nun aus, indem ich das Menü auswähle und bestätige, dass jeder mit dem passenden Gegenstück Zugriff auf den neuen Server erhält. Die Advanced Settings überspringe ich diesmal und klicke gleich auf Next Confirmation. Die letzte Seite des Wizards zeigt eine Zusammenfassung unserer Auswahl an. Die Region, die Availability Zones, die Festplatten, deren Größe, Kern- und Speicherspezifikation, Security Group, IP-Adresse und so weiter. Wenn alles okay ist, schließen wir den Prozess mit Create Now ab. Nach kurzer Zeit erscheint der neue Server in der Liste. Eine Weile ist der Serverstatus Creating, aber nach einigen Sekunden wechselt er auf Running. Ihr erfahrt mehr über den neuen Server, indem ihr auf seinen Namen klickt. Im Tab Nix. In Network Information Cards findet Ihr sowohl die private, wie auch die öffentliche IP-Adresse. Merkt Euch die öffentliche, um Euch bei SSH einzuloggen. Auf Eurem lokalen Rechner benötigt Ihr nun das SSH-Tool aus dem OpenSSH-Paket Eures Betriebssystems, sowie den privaten Teil des Key-Pairs. Ist alles vorhanden, loggt Ihr Euch mit SSH-Linux-Add und dann die IP-Adresse ein. Nur bei Ubuntu-Images lautet der Benutzername Ubuntu statt Linux. Voilà, wir sind auf dem neuen Server eingeloggt. Das Video zu SSH-Logins erklärt die einzelnen Schritte dazu nochmals. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute haben wir von der Startseite der Konsole aus den Elastic Cloud Service ausgewählt, den Create-Button angeklickt und uns dann vom Wizard leiten lassen. Es ist sinnvoll, sich vor dem Ablauf vorzubereiten und manche Ressourcen schon anzulegen. Das gilt besonders für die Virtual Private Cloud, die Subnetze und die Security Groups aus dem Netzwerkbereich und für EVS-Volumes, wenn ihr zusätzliche Festplatten an euren Server anhängen wollt. Auch Keypairs solltet ihr schon vorbereitet haben, um euch Zugang zu eurem Server zu verschaffen. Daher nun viel Erfolg beim Einrichten des Servers mit eurer individuellen Anwendung. Danke fürs Zuschauen und bis bald! Thank <music>